Klingt, als käme ich jemand herein Und dann morgen Yonaka. warum ist dann eigentlich immer so eine, eine trübe düstere Wolke? War okay. tief Stimme. das sollte woanders da sein okay ja hi und willkommen mein name ist die RP und ich begrüße euch zurück zu let's play fire Emblem engage hatte ich mit ihr nicht schon so ein wegdienst kann man ja nachgucken ne? weiß ich gar nicht ich hatte einen mit ihr glaube ich keine ahnung weiß ich nicht ich habe übrigens mal irgendwann mal ausprobiert und Ich glaube, anscheinend kriegt man kann man nur einmal geweckt werden. So ein bisschen, so ein bisschen viel zu viel geschlafen, aber was soll's. So heute machen wir Kapitel. welches Kapitel Sind wir eigentlich sieben? Ne? Äh, ich habe hier auf Screen hier im Sommer die meisten Sachen gemacht, bis auf einige der wichtigeren Sachen, die ich aufnehmen will. Zum Beispiel die Unterstützungsgespräche ne? und ja. Wenn wir damit fertig sind sollte hoffentlich nicht so lange dauern, dann können wir ins nächste Kapitel reingehen. Aber erst einmal gucken wir uns hier unsere Unterstützungsgespräche an. Die gehen da Gott sei Dank nicht so lange. Fram und Butchorn schon B-Support. Ja, okay, sie heilt viele Charaktere, deswegen kriegt sie viele Support Points. Ne? Ach ja, er will er ja die Geschichte vorlesen. Ich sag jetzt mal dass er dann abgestellt ist. Das war 初版の武将論さんの思い出し泣きで ich liebe auch bücher ich, ich habe nur zwei bücher nee, drei bücher glaube ich im leben gelesen als davon war ein star wars buch war eins war als ich in der schule lesen musste nein das war ein kinderbuch auch jetzt kannst du lesen. Bücher verstehen. So, kriegen da eigentlich auf dem Feld, also im Kampf, auch irgendwie Supportpunkte? Also, nur, so wie das in Fire normalerweise ist, wenn Charaktere Supportpunkte haben, dann, wenn die in der Nähe im Kampf sind, dann bekommen die, weil nicht so ein paar Bonuswerte, so weil sie nicht mehr ausweichen, mehr Treffer und so, so Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt der Fall ist, ob das nur irgendwie, weiß nicht ästhetisch ist oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Fire Emblem so Haus ist, aber ein echos den Gameboard waren spielen war weil er noch so den nee, radiant dann auch den zehnten teil auch glaube ich aber da waren die supports tot langweilig da gab es irgendwie weil mal... eine charakter hat einfach nur irgendwie so ein standard -Satz, Satz gesagt so auf dich kann ich mich immer verlassen stimmt du kannst immer auf mich verlassen support sie erreicht im Kampf. bei also Supports in Feiern im Nymphs waren früher im Kampf, also mitten in der Schlacht. Was manchmal etwas merkwürdig ist, weil einige Leute reden über merkwürdige Sachen mitten im Kampf oder tun merkwürdige Sachen mitten im Kampf. Mhm. Okay. Ich habe nicht so richtig aufgepasst, um es hier ging. Sie frisst zu viel, wer sorgt sich um sie? So habe ich da verstanden. So haben wir dann auch. Dann. ich habe gemerkt. Staffeltickets 3 steht da. Ich bekomme irgendwie jedes Mal jeden Tag irgendwie so also Staffeltickets, glaube ich, ne? So, mit Mark müssen wir noch reden, weil damit ich weiter leveln kann, ne? So, die nach mitstreiter zu suchen. Ich ja einmal Charaktere, die was finden für so die andere Hälfte deiner Haare auch blau färben ich weiß noch wie ein super smash Bros. brawl mal voll feminin außer so. und da Mercurius das ist also die Waffe hat er dann wenn er wenn ich mich mit ihm verbinde ne? die habe ich jetzt nicht so bekommen ne? dafür ein bisschen krass warte jetzt mal sehr stark an nicht ne Nein. <lacht> okay so dann machen wir essen ja dann muss ich mir wieder zwei Leute hier aussuchen ne? am besten zwei die sich auch miteinander befreunden können wie hast mit Anna weil du bist neu ne? ich glaube sie konnte nur mit Fram ne ja nur mit Formen. Dann machen wir das so. so. und ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, ne? Die Werte finde ich. Also wahrscheinlich schon, aber hm. Stärke, Magie, Geschicklichkeit. Ich hätte gern mehr Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist eigentlich immer gut, weil dann kann man besser doppeln, besser ausweichen. Irgendwas sagt mir, ich habe genug Zeugs hier. Kandierte hm. Früchte. Magie und Resistenz und Geschicklichkeit plus 2. Machen wir das. Oh, äh. Ich habe eine Menge Orangen. Tun wir mal einen einsetzen, obwohl. Hm. Mache erst, wenn ich mehr davon bekomme, weil die habe ich alle durch diesen Pass bekommen und ich will keine gecheateten Items benutzen. Oh. ja, ja, mal von links studiert. Also, Zutaten sind von erst Zutanz, ja, Qualität. Wo kommst du sowas bisher? Moment mal, du hast die besorgt. Wollen die guten zutaten wohl herkommen? ach was ihr habt die besorgt ja hier im sommer hallo okay wenn vier zusätzlich ach weil er hat gekocht hat nämlich an alter das sind ganz schön viele werte die reste wurden zum mitnehmen verpackt alfreds ration oh. noch hatte ich noch nicht Rang A. so sofort nein schade so die auf der karte kann man auch schon sehen was ich alles gemacht habe da unten links steht schon bestellen mit dem haken also kann ich auch gut irgendwie überschauen ja was ich schon gemacht habe und so, so krafttraining ich habe ein paar liegestütze gemacht um die stärke zu erhöhen von meinem hauptcharakter dann bleibt eigentlich nur noch die arena ne, ne halt ich habe ja irgendwie screen mit schon vorher gemacht mit äh, mit butschon mit äh also ich habe ich habe das hier gemacht ich bin ja direkt hier ich habe hier emblem gemacht und ich habe hier mit butschon ja sie gott trainiert muss halt hier so ein bisschen von diesen Bandfragmenten fragmenten ja reinpacken und dann leveln die bis zu dem level auf ne? mehr oder weniger gratis Aber problem ist ich will ja die fähigkeiten erben. Ne? Ich habe das halt eigentlich gemacht, damit er hier so Sachen lernt wie Lanzenkraft und so. ne Aber ich muss noch FP dafür haben und irgendwie kriege ich die nicht. Hier ist hat zum Beispiel 600 FP. Ich glaube, dafür muss ich irgendwie diese Superringe ausrüsten und mich oft verwandeln. Ne? Dann kriegen die erst Punkte. Weil irgendwie bekommen die Charaktere, von denen ich hier die, für den ich hier die Dings haben will, keine Punkte also ja da muss ich mir mal überlegen da muss ich mal diese ganzen super -Ringe hier mal hin und her wechseln so aber wir machen jetzt erstmal hier wir setzen erstmal einer hier in die arena sie wird wahrscheinlich voll aufs maul kriegen egal gegen wen sie kämpft ja, Mal schauen John. Oh nein. obwohl wenn sie jetzt noch mal trifft Sag. Gut, also am besten wert ich ja immer mit dem stärksten Charakter hier reinzugehen, damit man irgendwie sicher gehen kann, immer zu gewinnen. Aber da bringt ja irgendwie recht wenig, weil, weil ja, es hat der stärkste Charakter. Ne oh Anna ist so tot ja wenn sie nicht daneben nette am anfang Jetzt sie sogar gewonnen gespräch verfügbar cool Wie machen wir da erstmal Boom. kleine entschuldigung dafür dass ich dir aufs maul gegeben habe <lacht> ist so winzig <lacht> So komisch. So, ja, eine Axt. Ein Chibi-Axtkämpfer. So, ja. so, so, du? so, so, so, ich muss so, dass ich auch dass ich so nicht ich oh, sehe ein Ziel. kleiner Knepsilusch du es nie im Leben. So deswegen. wie das Cool. wir bin nicht gespräch mit aber neue verbündeten seite so dann noch mal anna wenn sie jetzt noch einen kampf gewinnt dann müsste sie eigentlich auch ich habe extra ihre leichtachse auch noch ein bisschen hochgeballert damit sie ein bisschen besser trifft und so oh mein Gott. Okay, wenn du jetzt noch mal zweimal triffst, ja, kommt noch einmal aber ah. er hat eine leicht schwert ausgerüstet kein Wunder, warum so wenig schaden macht sehr cool noch stärke geschick okay Na, war nett. cool so dann will ich noch ganz schnell zum amiibo pavillon gehen einfach nur Wo ist er? gute frage Wo ist er? hier ne? im obstgarten Ich übrigens anna mal hier mit als ring gegeben damit sie stäbe benutzen kann weil ich glaube das bringt es auf jeden fall weil dann kann sie Stäbe benutzen und muss nicht unbedingt kämpfen um irgendwie erfahrungspunkte zu bekommen hier sind schon wieder neue sachen gespawnt das gibt es nicht Soll ich immer ein ich weiß nicht wann die respawnen jetzt wenn er ein neuer Tag ist oder ob man wenn man schlafen geht, ob die neu respawn. Ich werde jetzt nicht nur mal einsammeln. Sagt er während er trotzdem einsammelt. Das sind sowieso nur Kleinigkeiten, sowie essen und was weiß ich nicht alles für Zutaten. So, ich will mal kurz hier hingehen. Ich habe ja fünf weitere amibus bereit. Ich habe nur noch vier andere Fire Emblem Amiiboss. Wir nehmen mal Arm, Der zweite Hauptcharakter von Fire Emblem Echos. Dann... Nehmen wir mal Lucina. Auch bekannt aus Super Smash Bros. Dann nehmen wir mal Crumb. Auch bekannt aus Super Smash Bros. Und Fire Emblem Awakening. Dann habe ich noch... Tiki, ein Hauptcharakter von ja, Hauptcharakter, ein Charakter von vor 1 und 3. So, und das sind alle einzigartigen Ami. Muss ich habe jetzt wirklich mal sehen, was passiert, wenn man einen doppelten einsetzt. Ich habe ja schon mal Marv zum Beispiel eingescannt. Also zeigt mal, was kriege ich jetzt? staffeltickets um, oh. also ziemlich nutzlos. Eigentlich. So. Ich hätte gerne Mikayas Klamotten. Ah, da sehe ich es nicht mehr. So, Musik. Alles Frühlichts. Ach, das ist halt normales Kartenthema von, von dem Bund der Morgenröte. Also Mikayas Robin Hood-Truppe. Boah, ich hätte lieber Ike's Thema gehabt. Das ist irgendwie das ist auch irgendwie hat Fire Emblem Radiant Dawn Firma So seltener Fisch. Oh. Ja, nee, man kann aber bestimmt irgendwann die angeln. So, damit haben wir alles erledigt, ne? Wir haben alles hier erledigt. Das andere ist jetzt nicht so wichtig. können wir noch ein paar Ringe und so machen, aber staffel hier jetzt kann ich nichts mit anfangen ich hab mit allen leuten geredet ja gut dann können wir zum nächsten kapitel gehen würde ich sagen dunkles emblem heißt das nächste kapitel was hat das zu bedeuten ja, dieses Bauerns, die tun sich auch ich, jeden tag ich bin übrigens hier noch kein einzigen von denen da reingegangen weil das wäre zusätzliches Grinden und das macht man nicht im Feiern, außer wenn es unglaublich schwierig ist oder man spielt auf dem Schwierigkeitsgrad. So sind wir immer noch hier in vielen Ich weiß nicht, egal. Wir Kapitel 7: Die Gruppe versucht die Grenze pro zu überqueren. Das Königreich bewahrt ebenfalls einen Ring. Dann gehen wir mal rein, da und gucken, was hier abgeht gehen wir doch hier in, auf dem neuen Kontinent. Meine Frage direkt beantwortet. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und da treffen wir bestimmt einen von den anderen Charakteren aus dem Intro. Alfred, schmach dich vor mir. Was? was? Wer seid ihr Ihr seht, wichtig cool ist. aus, schließt sich mir an. Hätte aber da das 7:5 so cool Blade. Ich werde übrigens gerade nur eingebildet oder ist der Pfeil einfach gerade verschwunden. Vorhin, ich habe irgendwie nicht gesehen, wie der vorbeigeflogen ist. was wie Felix aus Freehause's. Was? was <lacht> schließlich uns an. <lacht> War okay, definitiv nicht Felix. Und wäre voll der Edge Lord nämlich. <lacht> ブロディアお、はい。あ、 ich wusste immer wir sehen auch. Wir sehen sowas von die Hauptcharaktere aus, ne? Wir sind doch keine Banditen, Mann. Schau dir unsere Haare und unsere Kleidung an. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Fall gerade passiert ist. Hat er なくて。矢 安心 Oh, ich いい人だ。神竜で Bezweifelt, dass wir einfach so zum Schloss kommen. Ich habe zu So viele Feiern im Spiel gespielt, zu so wissen, wir, es hier weitergeht. Irusion, Gaja, Jayo, die ich nehme an, Ringe bedeutet Jubia, nee. weil Jubi bedeutet Finger. Nee. ich schon öfter gehört hier. Ich dachte, ich sage, die ganze Zeit sagen Juri, aber Jubi bedeutet doch Finger. Du musst alle Finger sagen, um den drach zu hat dieser rothaarige Typ aus dem Intro. Oh, der hat doch blauer sind Ich kenne, ich kenne nur Aquadukt. ist das hast du auch gerade erfunden? Ja, was zum was bist du. Idle in diesem. <lacht> aus mit VTuberin, die ich kenne. Sie sieht außerdem total aus, als würde sie irgendwie ein rekrutierbarer Charakter. Irgendwie verwandt mit Jonaka. Sie hat auch so ein Tattoo irgendwie im Gesicht. Ja. 私 das ist eine Königreich mit dem wir nicht verbunden sind, ne? Weil sie so weit entfernt waren, ne? Ja, okay. die das, das charakterdesign verwirrt mich ein bisschen in diesem Spiel. Sieht aus wie sieht aus wie irgendwie ein Pop idol. Nicht irgendwie wie ein Charakter aus dem mittelalterlichen Fantasy-Setting. Okay. Hortensia besiegen. Kümmern wir uns mal an. Uh. Battle on the Big Bridge. Oh, das sieht aus wie so ein Level aus, Fablem Radiant Dawn. Nur hatte ich kein Eye Cup, der irgendwie, den ich einfach da irgendwo platzieren kann und alles fertig macht. Okay, hey. Goldberry Rosado. sie hat ein sie ist 13 sie ist ein bisschen zu hoch gelevelt als dass sie irgendwie vielleicht spielbar charakter wäre aber vielleicht ist sie irgendwann später rekrutierbar verwendet die einheit hat einen Halsschab, lc sie reichweite plus 1 die schelmische verwöhnte prozesse von illusia sie ist familie und freunden hingegen ist wohl zugetan hm. Um Elfen nicht, weil sie ist eine Pegasus-Ritterin mit Magie und oh, nee. mit enger Verbindung zu Raubtieren kämpft mit Buch und Stab vom Brücken eines Pegasus. Okay, dann haben wir Sado bei Ritter. vor Niedlichkeit ist der Gegner männlich, fügt die Einheit nicht im Kampf ausweichen minus 20 zu. Drei von sind Hortensia. Er lebt niedliche Dinge und zeigt stets eine positive du bist ein fröhlich positiver Haltung. wir bist Typ, klar, sieht man sofort. Ich meine, du bist ein Mann. Ne? Lieblicher Seufzer ist der Gegner männlich. Fügt die Einheit ihnen und Kampftreffer minus 20 zu. Von Prinzessin Hortensia oberflächlich betrachtet erscheint sie Sitzer ist aber extrem eitel. So habe ich jetzt eigentlich die anderen beiden hier auch bekommen. So alt an drei. Hey, guck mal, ja, christ von selbst von Prinz von Brodia mit einem wilden Vorstellungskraft von ungarnen Talenten beschütze dich. Wird ein verbündeter innerhalb von zwei Fällen angegriffen, erhält die Einheit Stärke plus drei für eine Runde. Okay. Lord, geboren in papier die war eine Nation erst ja, kompetenter Bogenschütze. Okay. Was ist der Unterschied hier zwischen Was ist der Unterschied? Sie ist eine Schütze, halt, ne? So, Lapis. Ja, schwertkämpfer keine Söldnerin. Treffer pinz alkes hinter ihren stellen zurückhaltenden art verbirgt sich unermessliche kraft geteilte ausbeute befindet sich innerhalb eines Feldes, um die einheit ein verbündeter hält sie treffer ausweichen plus oder leid kritisch minus 10 ich mag ihr design seien sie sie cool aus schwertkämpfer Fußsoldaten, dann die auf den kampf mit dem schwer verstehen können angriffe geschickt ausweichen sind da gibt es ja keine Mimedonen, nehme nämlich an ne? also Schwertkämpfer die auf kritische treffer ausgelegt sind aber ich glaube die anderen drei sind dann nicht rekrutierbar aber wir haben ja jetzt schon hier drei charaktere bekommen und hier haben wir jetzt zitrin adelige treue von prinz Alkris sorgt sich trotz ihren willen benehmens steht um ihre freunde sie ist diesmal magierin großzügigkeit verwendet diese eine eine heilmittel wird auch bei der benachbarten verbindet die gleiche Menge KP wieder hergestellt das ist nicht schlecht ist jetzt schon Level 10 die sind schon alle höher als alle bei anderen Charaktere so ich kann neun Charaktere mitnehmen so erst einmal Anna wegen Leveln er muss in den neuen Level nicht hier sind viele Pegasus-Ritter, deswegen brauche ich Schützen. Hm? Du musst noch hochleveln. Ich glaube, wir können es sogar leisten, Fram mal hier draußen zu lassen, weil hier habe ich mir Kaya gegeben. Sie kann jetzt auch Haltstäbe benutzen. So. Ich habe das Gefühl, ich werde Louis brauchen. So, vier noch noch. Ähm Was haben wir ja noch? Wir haben schwer Eisen. Wir haben viele Lanzenkämpfer anscheinend. Also und eigentlich auch nicht schlecht, ne? Axtkämpfer, Schwertkämpfer. No, aber die hier sind Schwertkämpfer. Irgendwas hinterlassen. Eisengroßachsen. Hm. Ja, Meister Siegel, genau. Das hat unten links hier Wenn die Sachen grün sind, Stahlaxt nach von ihr. Problem ist, wir müssen ja sie erledigen. Ne? Wir sollten da bitte schon schaffen, die alle zu erledigen. Und ich sehe gerade, sie hat auch diesen, diesen Kristall. Also, ich muss sie zweimal erledigen. Ich habe da mit ein bisschen schwierig. Ja, so aber nehmen wir noch mit Butcher. Ich würde sagen, fliegen wäre ja ziemlich nützlich. Alfred, komm auch mal mit. Und... Nehmen wir... Gute Frage, ne? Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Verteidigung hier. Ja, ein Magier sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. wir sie mit so jetzt muss ich meine embleme noch austauschen so Clan ja, nein äh, Celine du nimmst dir mal Celica. So, Alfred manchmal mal ohne einen Regen herumlaufen muss ich sagen ihn ja. Chloe fliegende Einheit mit Sigurd plus fünf Bewegungsradius ja das ist nicht schlecht. aus ja, Lena Zelika du hast Sigurd müssen wir noch marv kann er überhaupt noch weiterleben? jetzt? Ich habe den ja seinen Dings ja. auch oh, kann er nicht oh. Ich mit dem noch ein Gespräch hier gemacht. Da will ich vielleicht... Warte mal. Ich glaub, die erhalten Erfahrung des Trägers. Hm. Dann sollte ich vielleicht mal anderen mal aufgeben geben. Solange, ne? schon wie wäre es mit dir? Nimm du mal Marv. Du ein paar Punkte ja So, dann kriegst du stärke physische Angriff, magie geschicklichkeit stärke nur stärke kp ja, das aber das. okay so bereit ich glaube wir sind bereit ne? wird schon schief gehen sondern auch position ändern hier kann ich schon rein oder auch nicht doch da kann ich mit schon rein oder mit Luis, ja. äh, Wo ist Butcheron? Oder mit einer? Ja, einer. Dann gehst du hier rein. Ihr drei kümmert dich um den und oh. auch. richtig dich erreichen mit. Äh, Obwohl wir haben ja zwei Bogenschützen jetzt hier. Oh. Ich muss ich aber nicht ansprechen oder so, ne? Ja, wird schon. Ich habe schon so. Oh, was, was? Da ist ein... Ich glaub, die schicken wir hier oben hin, so, ne? Oder hier. Anna kann noch heilen, speichern. Und dann sind wir eigentlich fertig, ne? Gut, schaffen wir so. Boom, los geht's? Oh. Ich hoffe, ich habe alle meine Kakiaten richtigen Items, habe ich gar nicht drauf gedacht. どちらかと言うみんな、愛について。あれが habe ich eigentlich schon jetzt mitgenommen. Ich hoffe, ihr beiden bewegt euch ein bisschen früher, weil ich gehe da nicht rein, wenn alle noch da am Leben sind. Okay. Ja, habe ich Yonaka mitgenommen ich glaube nicht ne? dreck ich wollte nachgucken ob ich sie ansprechen kann hm, sieht aber nicht so aus dass ich nehme an wir können die nicht ansprechen wenn wenn noch gucke ich nach dem kapitel nach ich nehme mal sehr stark an, nicht? Ne? Ich wollte Junaka mitnehmen, einfach nur, weil die auch so ein Tattoo hatte im Gesicht. Aber was soll's? So, wenn wir hier hingehen, dann wirft er uns mit einem langen ab. Aber ist okay, nicht? Ne? Okay. Du bist eine Rüstung, sehe ich gerade. Boah, ich gar nicht gesehen vom Weiten. Wer hat den Hammer? was so einen Hammer? was hast Hammer. Aber er trifft mich. Hm. Habe ich mich jetzt schon hier... Ah, oh, sie hat Donner. Das macht ein bisschen einfacher. Ich habe hab einen Kollegen ausgewählt, Schmetterwaffen, mächtige Waffen wie Klinge oder Großlanzen fügen Gegnern Schmetterschaden zu und stoßen sie ein Feld zurück. Ganz gegen den Staatsbruch zu zufügen, indem du sie gegen ein oder andere Hindernisse wie Wände schmetterst. Diese Waffen sind jedoch schwer mit ihnen. Keinen Folgeangriff mit ihnen ist kein Folgeangriff möglich und der Gegner greift zuerst damit den Kampf damit initiiert. Das ist ein bisschen doof. Jetzt hier drehen, Madonna. So, aber er kriegt sie nicht. Er kriegt nämlich nicht getroffen. 46 Prozent. Mit Waffenvorteil auch noch. Oh, wait, oh, Moment mal. er auf dem feld sehe ich gerade war ich hätte da noch eine möglichkeit vielleicht dazu erledigen ich kann aber bestimmt dich erledigen nee. ja, zeig was du darauf hast oh. mache ich denn hier die situation ist schwierig ich hatte so also eine möglichkeit dazu erlegen ich glaube ich weiß was ich da mache machen folgendes gibt du mir mal dein donner jetzt gehst du ja in jetzt nimmst du dir den donner ha. und magie ignoriert ausweich Wo ist feldern so, so macht man das hat sie donner das war übrigens ein lahmes level ab Bad, sie macht den fertig Oh, lang sperr. Nein, danke. Oh, damit habe ich aber nicht. Oh. Ha, ich hasse es, dass die auf so Felder sind. Ey. Ist so weit weg, ey. Sind hier so... Ja. Wenn sie Bündnis hat, dann kriegt sie ja mehr Treffergenauigkeit, ne? Machen wir mal. So, wir mal hier hin. Ja, sieht gut aus. Kraft impulsen. So. wegen würde ich hier unten hin, würde ich sagen. Oder hier oben, damit du in Heil Reichweite bist. So, wenn du jetzt treffen willst, das wäre sehr gut. Ich meine, du hast zwei Chancen zu treffen go! Okay, irgendwie haben wir überstanden. Entscheidung, niemand, niemand. Doch. wohl aber einmal angegriffen hast. Halt. Warte mal. geschickt 7. unten ein sperr Den kann Anna doch bestimmt doppeln, ne? Nee. fast. er nee, warte mal. Vor allem mit dem... Mit dem Ding kann sie ihn bestimmt geschickt sieben, obwohl das genau gleich okay, wir Dann hältst du die 1 hp von ihnen von ihr, meine ich. Ja, vielleicht nicht mit Heilung. Bisschen mal sein damit. Zack. So, den ich kriege ich nicht. Ja, wenn ich ihn hier platzieren ne? Wird er ja gar keinen Schaden nehmen dann. Ich will aber nicht, dass du Dings angreifst. Okay. Hm. Einer. Okay. oh. oh. aus oh, Lucina. haut ab, oder? 同じ oh, Lucina. Sie hat einen Ring. Das ist ein skin von Lucina. In Smash Bros? Ja, ist meine Otschkarauke, die da ist. Manche Gegner können Embleme im Kampf einsetzen. Diese dunklen Embleme gehen zwar kein Bündnis mit ihnen ein, ermöglichen aber Bündnisangriffe. Ein nicht markiert Gegner, die einen Bündnisangriff ausführen können, sei auf der Hochhut. Ist das ist nicht einer meiner Nachfahren. <lacht> Solange sich um die halbe Karte bewegen kann, wie meine Mutter passt das schon da kommen die magier das war eigentlich ziemlich doof von denen sich zu bewegen so ich kann dich anschwächen hm. bisschen zu stark kann nicht benutzen, aber so, das sah nicht schlecht aus. Ne? Äh Ja, Loll, Schaden. Da will ich sehen. nun Dann gehst du da rein und machst den fertig. Ja. ja cool hm machst du du hast Feuer du hast auch Feuer äh, oh wow du kannst ihn noch bestimmt erledigen ne das ist bestimmt schnell genug oder Nö. kann man die Dinger kaputt machen nee. da rein ich das nur erleben dass er gegner doppelt ach ja sie hat ja donner halt okay das außer reichweite Ah, gehen wir komplett auf nummer sicher bitte oh, aus okay, der feuer die die beiden einer stärksten charakter am ende sein Und wenn ihr dieses spiels jetzt... ok Aber dich hoch es läuft dann halt noch. Aber ich bezweifle, dass es so einfach bleibt. Es sieht noch relativ easy aus. Hm. Ich kann aber bestimmt dich erledigen, ne? hm, Ja. Möchte ich vorher heilen? Nee. Ja, Geht schon... Warte mal, ich hätte sie bestimmt in der anderen Lanze. One shot. So warte mal. Äh, 14, sieben. Da wird sie sogar überleben. Und so, locken wir dich mal an. Locken wir dich mal an. So, das muss ich dich aber erledigen. Ähm ich habe zwei Schützen an meiner Seite. So, was, dann machen wir wieder Folgendes. Einige höhere Strategien ja Ich will mit eti den Kill abholen. er ist schon Level 10. So, du musst natürlich hier treffen. Sieht gut aus. Gott. Jetzt habe ich noch alles im Griff. Jetzt gehst du da rein. Und ja, machst du ihn platt. Oder sie, keine Ahnung. Cool. Fähigkeit, Verteidigung. So. wie schwer ist Donner? Sieht man nicht, ne? Hm. Äh, irgendwas sagt mir, ich werde eher meine Prinzessin hier benutzen als... So, du bewegst dich hier hin, ne? das heißt Alfred. Du machst hier hin. der Unterstützung. Und du gehst mal hier hin. Das war gar keine Action hier. Jetzt kommen sie von da, jetzt kommen sie von da. Jetzt habe ich hab da passiert. überlebt überlebst das. Auch. kann ich meine Schützen alle da. Hm. Ja. Also ich kann mit Schützen jetzt hier einfach weg wegpusten, ich glaube ich, ich glaube ich hatte ich beide erledigen kriegt, ne? Hm, das ist 9, wie viel macht Alfred? 10, perfekt. Ja, aber ich glaube nicht, dass er treffen wird. Reichweite, Mann. Ich werde den Weg ja blockieren, aber... Okay. Oh, ich sehe da gerade. Meiner vergessen. Ja, ja. Äh, Damit. Aber das können wir einfach. Okay, du... Ich bewege dich hier hin. ne was mal unten 14 das ist ganz schön heftig ähm Wir müssen mit allen Charakteren hier treffen, damit das hier was wird. angriff das bedeutet das? Also er greift mich an und ich mache den als erstes Schaden. Ich habe schon, ich habe schon verstanden, wie die mir erklärt haben, aber, aber sie hat eine. Hier mal Eisenschwert und trotzdem da lang. Ah, da wird naja. so sieht doch jemand dahin. Vielleicht meine Schwertkämpferin bereit zum Angriff. Ja, da muss er halt hier einmal eine übergezogen bekommen. was als wenn wir überleben. Na, du gehst mal hier hoch. Boah, also. oh, da kann so viel schief gehen. Und ich weiß, ich habe meine Zeit gezählt, aber ich will die auch jetzt nicht so abusen So unglaublich. was also wenn ich jetzt absolut muss. du von da aus heilen einer und sowieso keinen von da ne okay ich kann dich da im bewegen sich gerade nee kann ich nicht das ist... erwarten damit ich hätte ihn mal hier hin bewegen sollen Aber was ich hier mache eigentlich ganz einfach sich gerade also, da kommt nicht hier rum oh, kommt da, er kommt gar nicht darum sehe ich gerade er kommt hier nicht durch ha ah. mein gott ich mir hier in so einem kopf dann oh. ja. ist irgendwie in charakter hat sie einen heilstab hat so wie in so wie in, äh, in welches spiel war es noch mal awakening oder fates wo sie auch als dieb reingekommen ist aber mit einem heilstab Die wir konnten ja ein Heilstab benutzen in dem Spiel Der Awakening glaube ich. So und das wird schon so. Ich habe gar nicht gesehen, dass dieser eine Ort da irgendwie nicht. Schnecke dich mal hier oben in, damit du, wenn du fällt, den Pegasus-Gitter erledigen kannst. So nicht Ich konnte dann, verdammt verdammt ah, nee. können ja nicht gebrochen werden. Ich vergisst das jedes Mal. Oh, cool. Ich konnte ihn angreifen. Warum sollte man dann jedes Mal diese Dinge einsetzen? er ist ja voll kacke. Du den Gegner an und der greift dich vorher an. Na, wohl, ich du nicht.